Der haut, der haut einfach sein Mate komplett tot, guck mal, die haut sich bis nach ganz unten. Guck mal, er, er grieft einfach sein Homie, guck mal, die haut sich beide. Nice, und ich habe die Kill, weil ich rein reingeschossen habe. Moin moin, heute mal zu einer Runde Skywars TNT Modi ähm, auf High Pixel. Da meine Aufnahme abgestürzt ist, machen wir hier eine zweite Aufnahme und wenn ihr die andere Aufnahme sehen wollt, guckt doch mal bei Geotrix vorbei, ja, das war schon mal nice, okay, ich hoffe ich bin jetzt mal genauso gut wie gerade eben, weil wir waren gerade ein bisschen eingespielt, irgendwie Soll ich setzen? Ich mach schon Oh, no. Was? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Er schleudert sich selber weg. Oh, yo. Hey, Kombo. Einfach, Kombo. Ich wurde einfach nicht äh, rübergeschleudert. Als ob. Ich habe gerade aber dem die todeste Combo überhaupt gegeben. Das war ja, nicht mehr normal. Boah, jetzt fängt es von übel dran zu pissen. Yo, schleuder dich runter, bro. Ciao. Bro. Bro, bro. bro. Okay, was haben wir hier noch? Das ist das hier Fire Resistant Okay Wir uns mal hier in die Mitte Sehr schön Hier ist ein Homie Den ist ein Oh mein Gott Nein, nicht so viel TNT hier Leute, das ist zu viel Oh mein Gott Leute, hört auf hier Die hacken alle hier, ne? Das regt mich ein bisschen auf also, ihr müsst auf jeden Fall echt das Video von Kuben sehen, also von Geotrix. Der hat rasiert, okay. der Junge, der hat rasiert Da gab keine, keine Überlebenden mehr Okay, komm ah. Oh no, oh, ich bin wieder hochgeflogen Ich wurde schon wieder nicht Alter Und, Ey, du spielst ja extra schlecht, oder? Nein, Mann, ich, ich, ich werde dich richtig weg Willst du mich manipulieren? Damit die Aufnahme random wird. Also ich spiele jetzt ohne Maid. Okay. Ohne halt. M8. Ohne Maid. Kein Maid. kein Maid my day. Ja, ich spiele die ganze Zeit alleine. Wo <lacht> sind die Gegner? Jetzt. Komm ja auch mal in die Mitte. Da ist hier so Ja, oh mein Gott. Gott, okay, komm, ciao. Yeah, ja, cool. Creeper, sehr schön und weg wow, mit ihm. Und weg mit dir, genau so mag ich das. So lobe ich mir. Oh mein Gott, perfekt geboostet, Bro. Und ciao. Thanks, bro. Oh mein Gott, nein, nein, nein, nein. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Als ob der sich noch. Ne, okay. Ciao, Benna. Wir sehen uns ein andermal. Oh, ich habe den Challenge fertig beendet. Hab ich auch ein paar. So, ich bin in der Mitte. Mein Bro. Bro. Ciao, Bro. Ciao, Bro. Ciao, Bro. Äh? What the f? Okay. Ich habe ja einen Bow, ne? Ich werd den so runternatzen. Pass auf, jetzt. Ciao. <lacht> <lacht> Das war. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ciao! Ciao! Oh mein Gott! Oh no! No! Als ob er. Er geht auch drauf, ne? Aber du hast gewonnen, bis Egal. Aber war nice. War nice. Ey, Kuhn, du musst einmal mitkommen. Du bist jetzt ja, schon kann ich kann nicht dafür, wenn das CNC nicht richtig wegsprengt. Zweite Runde und du bist das zweite Mal gestorben. Direkt am Anfang. Okay, komm. Erstmal ein Schwert gönnen. Setzt du diesmal das Ding oder? Ja. Okay, hau rein. Soll ich? Ja, mach. Oh no. Oh no. Oh, oh, oh. Bist du ich wieder war weg? Ich immer so raskante im Hufs, Alter. Keine Ahnung, ich bin so ein Movieboy. <lacht> Movieboy. Hier ist einer schon in der Mitte. Ich schnetze den, Jaku. Für dich. Oh mein Gott. Ich werde hier erstmal ein TNT playsen Ich habe gestorben Kuchen Pass auf, da sind welche, ne? Mhm. Äh, da kommt wieder einer Hier, hier links ist auch einer Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin weg! Kuchen, nein! Also wenn du weg bist. Ich habe mich selbst weggeboostet, wie ich gerade wollte einfach Pass auf Oh mein Gott, Long was macht er? Fuck. What the fuck? Hast du das gesehen? Ja, er hat sie hochgestackt mit dem Pets. Er steckt sie einfach hoch mit Rocket-Sieber Alter. Bei diesem Launchpad. Ja. What the frickin' Heck? Oh no. Hinter dir, pass auf, wir machen Insta. Und ciao. Scheiße. <lacht> oh, Kuchen. Cool. Das kennen wir auch besser von dir, ne? Als Maul. Das sag ich, der gestorben ist. Ich oh <lacht> muss auch was trinken, deshalb bin ich schlecht. <lacht> Ausreden suchen. Coca-Cola. Hast du ein Pad? Doch. Ich gehe ohne dich einfach. So. Geh ich halt ohne dich. Mhm, das ist in der Mitte? Ja. Okay, hier ist ein Gegner. Wir die oh mein Richtung? Gott, hier sind mehrere, ja. Oh mein Gott, was machen rein? die? Ich hab so Angst. Der ist weggenutzt. Ah! Oh mein Gott. Hab noch einen. Ich hab einen fast. Oh Lauch, ich habe Goldäpfel. Komm, geh doch drauf. Ja, geht doch. Oh mein Gott. Äh. Oh, Kuchen, du bist es. Oh, ich hab noch einen gekillt. Nice. Da hinten sind noch welche Kuchen. Hast du irgendwie Rüstung oder so? Nee, nee, ich hab nicht so viel. Oh mein Gott, Kuchen. No, no, no, no, no, no, no. Weg mit ihm, weg mit er ihm. Oh mein Gott, was? Wie, man kann auch irgendwie übertreiben mit, mit TNT, ne? Natürlich. Was macht der denn? Ciao. Ich hau den mal runter, ne? Ganz gediegen. Oh mein Gott. Hätte mich fast noch erwischt. Okay, ich hab einen weg, Kuchen. Bist du in der Mitte? Ja, also ich bin hier oben. Okay, gut. Da hinten ist auch noch einer, ne? Da der mhm. kommt jetzt. Mach du. Ja, hier hoch Oh no. Du machst einfach normal. Oh ja. Ciao. Ich hab ihn glaube ich weggeschleudert. Bitte. Ich glaube, er ist tot. Weil ich habe ihn vom Launchpad nee. äh, weggehauen. Nee. Wo ist der gelandet? Du Wo sind die? I don't know. Die sind irgendwo oben, ne? Der ist ganz oben. Der ist ganz oben auf dem Dach. Oh mein Gott, Kuchen, willst du mich umbringen? Ja. <lacht> ja. Merkst schon. Okay. Ist der lächerlich, Mann. Abi, Abi, Abi, Abi. Nice Kuchen. Oh, die, die. Kuchen rastet aus. Rastet <lacht> Nice. Oh, das ist unmöglich. Ey, Winnie Pooh ist wieder am Start. Winnie Pooh ist wieder Singipo. am Start. Aber der rennt immer so crazy durch die Gegend, ob auf, auf, auf Drogen wäre oder so, ne? Guck mal. er bleibt immer nicht stehen, guck. Er kann nicht stehen bleiben. Er muss rennen, guck. Er rennt so. Ja, er rennt einfach. Er kann nicht stehen bleiben. Ja, ich wollte jetzt auch nochmal in meinem Video sagen, dass ich den Spielmodus von den Zwillingen habe. Und ja, und mich da ein bisschen inspiriert habe. Ich habe die auch gefragt, ob ich es aufnehmen darf. Eigentlich muss man das auch nicht fragen. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Also bitte nicht. Ah, Was? Ich hab ein Pad. Ein, ein Haustier, meinst du? Nein. Ja, hab ich. Aber ich glaube, wir flie fliegen ein bisschen komisch, ja? Ciao. Ah, ah, ah, ah. Kuchen, Kuchen. Ah, ah, ah. Oh mein ich Gott. Fetzt mich einfach fast weg, Mann. Leben kommen. Nein, ich bin tot. Ich habe ein falsches TNT wieder gesetzt. Ich verwechsel die oh. jedes Mal. <lacht> Winnie Pooh äh, ist, Winnie wieder, ist da. wieder da. Winnie Pooh ist Legende, Mann. Junge! Bro! Bro Keine Ahnung. Winnie Pooh habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, das habe ich geguckt. Ich habe geguckt, als ich keine Ahnung. Als ich geboren wurde, glaube ich, gerade. <lacht> keine Ahnung. Ich Geburt gesehen. Ja. Du wirst von Winnie vorgemacht. <lacht> ähm, Kuchen. Weißt du, dass du sowas <lacht> in meiner Aufnahme sagst, war ja klar. <lacht> oh mein Gott. Oh Leute, bei war einer. Echt? Du hast dir weggefetzt. Ah, das war nice. Bei mir ist auch einer, ich lappe an dich vorbei. Naja, <lacht> gut. Ole. Okay, so. Ich habe auch eine komische Ordnung in meinem Inventar. Ich kann ihn nicht schlagen. Oh. Oh. Scheiße. Ich bin so tot. Du bist tot? Ich bin so gut wie tot. Okay. Äh, komm mal in die Mitte, dann save ich dich. einen. Ich rein. Höh? Wie? Wie hat er sich noch weggeportet? Ja, pass Ach, auf, Kuhn! Cool. Ich hab Mann. dich weggeschleudert! Oh. Ich hab dich weggeschleudert! von dir ja ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn nicht wegfliegen oh mein Gott der hat K okay, Laura der Boy ja oh nein weg pass auf pass auf oh ihn einfach runter mit ja, ja nice war ja so unlegit ich bin gerade richtig auf Adrenalin. Hier brauchst du ein bisschen. Hinter dir. Ähm, da habe ich noch mal hier was. So, weg damit. Hin. Wo ist der Typ? Ist noch einer, ne? Noch einer, ja. Oh noch einer. Die runden gehen aber so schnell vorbei, ne? Über uns. Über uns. Über uns. Ja. ja. Ich mach auch einen TNP-Boost. Ah, jetzt unten, jetzt unten, jetzt unten. Als ob der jetzt unten ist. Und er verkackt. Der ist tot. Nice. <lacht> <lacht> <lacht> GG. <lacht> yeah. Schon wieder gewonnen. Hä? Wir ja, gewinnen irgendwie fast jede Runde. Von Winnie Pooh ran, sag ich da. Komm. Nein, Letzte nein. Runde und Winnie Pooh ist am Start, bitte. Nein. Winnie, lass uns nicht im Stich machen. Winnie ist weg. Wo bist du? Warum gucken die Leute immer so komisch nach unten und wollen sich die Map reinziehen? Weiß es nicht. Versteh ich nicht. Die laufen dann so rum, weißt du, so. <lacht> <lacht> das sind halt die Amis, ne? <lacht> ja, ich glaube. Nix gegen Amis, Kuchen. Ja. Also, ich hab was gegen Amis. <lacht> Sein Jetzt aber. So, ich bin Kuchen. Nee. Pass auf, ich hau die. Ich hau die jetzt weg. Bam. Komm. Der, hau, der haut einfach sein Mate komplett tot. Guck mal, die haut sich bis <lacht> nach ganz unten. Guck mal, er, er grieft einfach sein Homie. Guck mal, die haut sich beide. Nice, und ich hab die Kill, weil ich reingeschossen hab. Pass auf, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich bin so gut wie tot! Okay, ich hab einen, wir haben einen, wir haben einen! Kuchen, pass auf, wenn du low bist! Yo, yo, yo! Nein! Nein, nein, nein! Komm! Komm! Komm, Kuchen! Auf oh, für dich! No! Ein halbes! Fast! Was, oh. Junge, Junge! Als ob ich es noch überlebt habe! Weil, ich finde, auf Pixel ist man so schnell tot! Man kann gar nicht gucken! So schnell ist man tot! Oder? Man kann so ganz komische K äh, Hits geben. Ja. Ich bin wieder voll. Guck, so welche. So welche, ne? Guck mal. Ja. Und dann der andere. Auf einmal kommt der andere und der tötet dich dann trotzdem noch. Guck so. Ja. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. <lacht> Was machst du da? Ciao. <lacht> <lacht> Was war das? Junge, Junge, ich bin da gerade fast, <lacht> fast verreckt. Alter Schwede, das war aber war so knapp, ne? So, so close. Ey, ich hab auch grad ein bisschen. Ja, komm, machen wir ein Pet. Es lebt jetzt aber nur noch ein äh, Doppelteam, ne? What the fuck, what the fuck, falsch geplaced? Oh. Nein, es lebt nur noch ein Doppelteam. Ja. Okay, dann. Oh mein Gott! Verpisst euch mal! Die ja, ekligen. Doch, doch, doch, doch. Oh mein Gott. Pass auf. Oh mein Gott! Nein! No no okay, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt bei Geotick vorbei, da ist die zweite Runde äh, TNT Wars und ja. Tschüss!